Geht jetzt Richtung Start zu Tag 4. Auto beschwert sich auch schon, wurscht muss es durch. Gestern waren die auch laut, weil Italien ist ins Finale gekommen, habe ich gehört. Und auf alle Fälle fühlt es sich noch gut an, auf dem Radl zu sitzen. Heute ist die echte Königsetappe, ist aber nur gering. Mehr wie gestern zwei Kilometer und ein paar zerquetschte Höhenmeter. Allerdings sagt er für den Nachmittag eventuell schlechtes Wetter an. Und deswegen haben sie uns ein Zeitlimit um 15 Uhr bei der V2 reingehauen. Das heißt, bitte drückt uns die Daumen, dass wir alle durchs Limit durchrutschen. Uh, ja, ja, Wird schon zu schaffen sein. Na, hier ist schon wieder Gewusel. Das Leben läuft schon und wir müssen mal noch die Beutelchen auffüllen und die Sackerl abgeben. Ja, ja. Startaufstellung heute auf dem Fußballplatz. Fußballplatz. Marc ruft wieder die schnellsten Schnellen aus. Das ist unsere Etappe. Gute ja, knappe 99 Kilometer, 98,9 und 3.267 Frei aufstehen Schläft noch. So, was gibt es hier Gutes für mich? Oh, ja, perfekt. Mit. Einen, einen, sonst wird es zu schwer. Wir kriegen einen, einen Obstler in der Dose. Nein. Nein. Von den besten <lacht> Jungs hier. Er ist wirklich ein schnitzender, also ein wenig Mega cool, oder? Yeah! Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die ganze Strecke gefahren. Ja, das stimmt gar nicht. Die habe ich jetzt auf unseren YouTube-Kanal verwiesen. <lacht> nein. Und morgen werde ich dich dann suchen. Das ist aber gar nicht wahr, das war nur eine Frage, Ob du alles eingeschaut hast. Nein, ich weiß ich es weiß von mir. Müssen Laden. wir noch jemanden grüßen? Ah, ja, Uwe, der heute leider nicht mehr mitfahren kann. Mein Teampartner. So, liebe Leute, da haben wir schon wieder gute Aussicht. Aber man sieht auch schon die ersten Wölkchen. Ein bisschen mehr wie beim Start. Und von dem her abwarten, was uns der Tag bringen wird. Da geht es rauf für uns und da kommen wir her. Ja, mein gerade her. Ich habe meinen gestern Tiefpunkt gestern und heute Morgen. Okay. Ja, ich hoffe, dass es sich wieder einläuft. Sehr gut. Wenn der Tiefpunkt erreicht ist, kann es nur noch bergauf gehen. Weiter ging es stetig nach oben. Jetzt yes, hier geht es schon wieder ganz schön zur Sache, wenn auch nur auf der Teerstraße. Und irgendwie macht es sehr Spaß, wenn so ein bisschen gefallen Ja, yeah. schön! Hoffentlich haben wir es doch gesehen. Ah, vielleicht war es zu langsam. Ja, was für ein Ausblick wieder! Damit ging es dann auch in die erste richtige Abfahrt rein. Das war eigentlich eine bessere Schotterstraße aber trotzdem gar nicht so leicht zu fahren und hat schon richtig viel Spaß gemacht ich habe gar nicht mit so viel Abfahrt gerechnet konnte da schon an einigen vorbei Links. Danke. Danke. Abfahrt hatte ich jetzt wahrscheinlich Glück ohne Ende weil ich hatte fast freie Fahrt und schaut euch mal dieses Rudel jetzt wieder an Panorama wird besser und besser, wir kommen immer näher hin und gerade geht es an so idyllischen Hütchen vorbei. Weiter auf und nieder, der immer in die Kommentare schreibt, Tiger Profil, hier ist es, ich mag es nicht, privat würde ich schimpfen, im Rennen habe ich keine Wahl, wir werden mal schon durchhalten. Bergauf wird auch schon im Windschatten gefahren, fleißig fleißig wie gestern. So. Der Pulk ist ein bisschen weiter vorne. Wir haben Schaf-Unterstützung. Ciao, ciao. Uh. Schaut her, die Schäfchen machen uns den Weg frei. Steht schon angeschrieben, in 300 Metern V1. Also Verpflegungsstation 1. Heute geht es mir bisher spitze. Ich habe noch gar nicht gemerkt, dass wir so richtig unterwegs sind und von hierher läuft gut wie dann heute die bekannten Gesichter ganz da unten. Servus! So, ich dir wieder Flüsterpost aus. Mal schauen, ob das wieder so gut funktioniert. <lacht> er ist sogar im Video. Wir zwei uns genau beieinander. Wir sind Freunde, gell? <lacht> keinen Bock mehr oder was? Läuft, läuft! Schönes Vega, darf ich durch! Vielen Dank! Ich komme rechts, vielen Dank! Ja! Yeah. Das ist ein Rennen! Schönes Vega! Hat, aber manchmal ist überholen so einfach. Eben hat echt so richtig Spaß gemacht. Der war super. Nicht ultra schwer, aber es hat sich die ganze Zeit was getan. Genial. Geil, wirklich. Und jetzt geht's wieder bergauf. Ich glaube, das ist schon der Anfang von dem 1800 Höhenmeter Uphill. Da wo auf der Hälfte oder nach zwei Drittel die V2 kommt. Wir fahren immer noch auf dieses geniale Panorama zu und das war doch noch nicht der Anfang von dem langen Uphill. aber dann kann es eigentlich nicht mehr runtergehen. So, jetzt hat mich ein Rennradfahrer überholt. Mal schauen, ob wir den nicht noch mal kriegen können. Kommt drauf an, wie die Straße wird. Oh, jetzt wird es flach. Jetzt wird es schwer. Probieren, Thomas das Profil. Bei ihm nicht, er hat ja keins. Ah, jetzt, jetzt glaube ich habe ich verkackt. Ja, vorher war das ein Schnellschuss, aber jetzt haben wir den Talboden erreicht. Und wenn es jetzt wieder losgeht bergauf, dann müsste das der lange Anstieg sein. Wie geht's dir? Äh, hi. Hey, Hey! Du hast dich ja ganz dreckig gemacht. Das ist keine Ärger ja. zu Hause. Ja, es hilft ja nichts. Es muss auch wilde Mädchen gehen. Es geht hoch. Huh. Aber wir halten uns wacker. Wir im Anstieg und der beginnt flach, haben sie mir gerade erklärt. Naja. Das ist aber ziemlich cool, wo es hier für uns durchgeht. Schön was. Immer wenn die Kamera an ist, werden die Leute schüchtern. Davor haben sie gesagt, das ist der Hammer. Wow. Und dann, schön. Ähä! Naja, wir üben noch. Bestimmt auch gefilmt. Ich filme es nochmal. Wow, wie viele Leute heute schon hier durch sind. Jetzt geht's doch noch ein bisschen entlang. Nur, nur, nur. Tatsächlich kommt jetzt noch ein ordentliches hat Stück, wie es ausschaut. Ich habe eine Gruppe gefunden. Ein Glück, mögen tue ich trotzdem nicht. Aber natürlich tausendmal besser als alleine. Ich habe schon wieder einen persönlichen Helden gehabt, der mich ja, zurückgetragen hat. Sehr, sehr gerne. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall ist das Outfit mal absolut premium, du Anna. Also du bist auch richtig schnell. Also Wahnsinn, großen Respekt. Dafür. und du bist im Trail vor allen Dingen schnell, weil du hast mich gehetzt da hinten runter. Und das stimmt, äh, aber du bist einer der wenigen, die ich mich gleich überholt habe. Ach. Wisst ihr, was mir der Rechtsachs gerade gesagt hat? Sag's nochmal. Das ist ein Zeichen, dass ich schwächle, wenn du mich überholst. Naja, ah, ja, <lacht> Nein, so geht's nicht. mir, so geht's mir. Du bist sauber. Ja, ja, kaum ist die Kamera an, wird geschleimt. Wahnsinn, viel Spaß noch auf jeden Fall nicht beim langen Anstieg. Aber Panorama wieder gut. So, jetzt lehne ich mich noch mal aus dem Fenster. Ich glaube, das ist er jetzt. Der Anstieg. Was glaubst du? Ist es jetzt der lange Anstieg? Oder geht es noch mal rauf, runter? Das wird er jetzt schon sein. Irgendwann muss er herkommen. Hey, ist da jemand eingekehrt oder was? Hammer! Wir sind mitten auf der Bikestrecke. Coolio schöne Aufwand. Hier ist gerade ein bisschen flacher, somit kann ich nochmal für euch schwenken. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr vielleicht ein paar Radfahrer wuseln, weil von da unten sind wir hergekommen. How's the feeling? Yeah. Very good! So la, schönes Örtchen. Fahren wir durch zur nächsten Verpflegung. Dann es ernst. Okay. <lacht> oh, da ist die Rennleitung. Der haben wir es zu verdanken. <lacht> ja. Ihr wisst, was er gesagt hat. Wenn er mich sieht, weiß er, dass er abkackt. Und mir hat jemand drunter geschrieben: Qualität kommt von Quälen. Jetzt quäle ich dich ein wenig. Ja, ja, ja. Wart mal, bis der Berg zu Ende ist. Na? Ich gebe mich geschlagen. Muss ich noch was sagen? Keine Chance dich. Null. Mhm. Deswegen sollte man sich nicht mit mir anlegen. Merkt euch das. Auffahrt hier rauf ist wirklich super episch. Das ist vermutlich auch wieder eine Militärstraße. Wegen hier der Straßenmarkierung. Da oben ist die V2. Und es ist ca. 13 Uhr. Das heißt, ich habe noch zwei Stunden zum Zeitlimit. Und ich drücke meinen anderen beiden Jungs, Nico und Frank, natürlich die Daumen dass die das auch packen. Durch dieses Dorf bin ich auch schon mal durchgekommen. Mit Freunden von mir. Zack. Und da oben ist die Verpflegung. Wir sind immer noch äh, im Time. Puh, müssen wir uns jetzt anstrengen. V2 haben wir erreicht. Blick ein Traum. Schaut, wer da ist. Ja. Hm. Er wird mich nicht los. Ja, jetzt schauen wir mal, dass wir was zum Futter kriegen. Yes, auch wieder da. Jawohl, ja. Da haben wir sie alle ja, wieder, die Verdächtigen. Gut. Hoch, ne? Sehr, Sehr gut. gut. Läuft, läuft, schaut mal Stop. die Socken. Wir waren immer mal wieder welche Fragen, wie wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Aber ich weiter Jetzt ist dein Einsatz. Schnell, schnell. Persönliches Ziel für mich erreicht, in der vorgegebenen Zeit ins Ziel, Zwischenziel. Hier geht es rauf für uns. Und von da kommen wir her. Da sieht man die Spur an Biker hochquellen, schieben sich hochquellen. Ich habe keine Worte mehr. Es ist wunderschön hier rauf. Blick wird besser und besser. Die Wolken werden allerdings auch dunkler und dunkler. Mega coole Mauer neben uns. Fantastica, uh, uh. Fantastica. Jawohl, Schiebestück. Ja, Und hier schon wieder ein cooler See. Mega geile Hütte mit Ausblick auf der anderen Seite. Hier kleiner See. Und da geht es noch hoch. Und hier ist der Frank. Das ist im Schiebestück dann aus. Vor mir, hinter mir überall ich denke mal das ist jetzt das finale schiebestück mal sehen. Joch erreicht so schaut es auf der anderen seite aus wahnsinn super cool wow oh, und ich sehe trail da lacht das herz kann losgehen viel spaß allerseits so ziel erreicht jetzt geht es nur noch runter Puh. Trail, aber es sieht verdächtig schwarz aus. Bereiten wir los? Ah, Was für ein Traum, wie egal. Da ihr jetzt Faulheit angesagt wird. wie schaut ihr denn aus mit deinem Mücken? Schaut mal, was ich mitgekriegt habe, das habe ich euch ja schon gezeigt. Aber ich habe jetzt auch jemanden gefunden, der es mit mir dreht. Hörst du, Alex? Mache ich den Schluss? Habe hab ich die Ehre? Ja. Das ist quasi Medizin. Ist quasi Alex, Medizin. Alex, ich höre dich. Nein, jetzt wird zwischengefunden. <lacht> so, so, jetzt checke mal. Ja. Nochmal was schauen. ihr da so viel Zeug dabei habt. Nochmal. Oder ich? Das ist der Genie aus der Dose. Oh. Wow. oh, sogar mit... Mit Obst. Mit Obst? So gesund. Du brauchst es aber, als, aber auf jeden Fall als erste, das Obst. Das Obst habe ich schon als kleines Kind immer gekriegt. Uh. Und? Ja. Möchtest du deinen Gaumen noch mit dem hier machen? Ich sage dann zum Schluss, rein. Und? Ach, ganz mild. Ganz mild. Ganz mild. Mich wenn ich mich da nicht verschlucken, das, das ist peinlich. Das ist Medizin. Sehr gut. Schönes Bergpfeffer. Oh, na dann, sind. lass mal testen. <lacht> hm. mhm. Kann man lassen, Ja, die, tatsächlich, ja. Ist, der geht tatsächlich. Es ist weniger runter. schlimm, als wie viele andere. <lacht> Peace. <laughs> Yeah Immer allzu schlimm sein. Maximal noch 400 Höhenmeter. Aufgeteilt auf zwei Abhilfe. Jetzt so drauf, ich will was hören. Super. Läuft? Hey. Sandfleisch. Was Super. ist da hinten los? Super. Läuft. So lobe ich mir das. Am Gardasee gibt es ein Weißbier für euch. <lacht> immer der Vorschläge beim Zahlen. Da haben wir es. Algor Junior zahlt. Kommt, kommt ins Video. Der Trail kam auf der anderen Seite vom See runter. Da haben wir den See quasi einmal umfahren Viele denken sich jetzt vielleicht, das lohnt sich ja gar nicht. Aber doch, bei dem Trail hat sich das allemal ausgezahlt. So, da kann man so ein bisschen James Bond nachfilmen. Schönes Panorama, geile Staumauer. Und bei uns geht es wieder hoch. Team Allgäu, was sagst du? Oh ja, hab oh ich richtig ja. Bock drauf. Und wir Jungs? Sind die richtigen Folge für uns. Perfekt. Super. Nochmal ein kleiner Schwenk. Ist die Aussicht? Gut oder gut? Sehr See. Und da hinter mir ist ein fetter Bulle. Ihr wollt gar nicht sehen, was ich gerade gesehen habe. Ihr hört ja schon, was kommt. Die Brücke und dann bitte bergab. das Ende der offiziellen Zeitnahme. Das ging jetzt schneller als erwartet. Juhu! Böse bin ich aber nicht. mir geht es gerade richtig spitze. Ich habe aber nichts mehr zum trinken. Deswegen schaue ich, dass ich jetzt runterroll ins große Ziel und mir was bei der Zielverpflegung schnappe. Hier kommt 100 Meter. Finish! Finish. Yeah! Ja, geil, dass wir die Etappe geschafft haben. Ja. Geil, echt gut. Ja, drin sind wir schon mal im Ortschafter. Jetzt nur noch die Frage, wo wir genau hin müssen. Da ist er auf jeden Fall, der offizielle Zielbogen. So, da fahren wir jetzt noch durch. So, wie sie es gehört. Ui, ui, mit Musik diesmal sogar. Yes, yes. Läuft. Erstmal ein bisschen orientieren. Geschafft! Yes! Gute Trace, oder? Perfekt. Dann bringen wir das da und natürlich auch wieder zu den Scott-Jungs. Die müssen jetzt, glaube ich, eh zaubern. Ich habe nämlich keinen Druckpunkt mehr. Okay. Nee, Spaß, also Oh, schauen wir mal, was die Peter ah, da so macht. Ich ja, ja. ganz begeistert. Oh, ja, ja. Hallo! Hallo! Hallo. Ich so, ich glaube, sie bringt es zum Waschen. Es hat aber irgendwie was gesagt, du bist schon so Ah, So, es geht auch wieder zu der Tasche, zum Daily Bag. Moin. Moin. Wie war's? Gut, sehr viel Trail, sehr, sehr schön. Wie geht's bei euch auch? Alter, wird umgepackt. 110. Da wird gewusst. Ich bin schnell gewesen. Seht ihr, wie viele Taschen noch da sind? So, Zielverpflegung, da das es Würschel gemampft. Jetzt, jetzt habe ich deinen Papa gefunden. Hallo, Hannes. Grüße. Grüße, Hannes. Ja. ja. So läuft es. So läuft es, ja. Spitze. Ja. Angekommen. Juhu. Wie lief's? Oh! Gut? Gut. Hat er Schmerzen? Nein, niemals.